Hallo, heute mache ich ein Video mit der kommunizierenden Röhre. Das hier ist die Röhre, also ein Strohhalm. Das hier sind zwei Gläser, die tauschen sich aus, also sie kommunizieren sich. Ähm, jetzt werde ich diesen Strohhalm auffüllen. So, wenn ich den jetzt hier reinstecke und hier auch, dann läuft das Okay, das mache ich nochmal. Es hat scheinbar nicht funktioniert. Dann füllen wieder auf. So. Jetzt läuft das Wasser von einem Glas ins andere. Und jetzt, also wenn gleich dieser diese Strohhalmende, okay, das ist jetzt, wenn das unter diesem Wasserspiegel fast ist, hat es aufzulaufen Gleich wird es aufhören. Also es hört jetzt auf, weil hier keine, Lu also dieser Strohhalm, der ist jetzt ganz knapp unter diesem Wasserspiegel. Ein bisschen läuft noch, aber es entsteht dadurch, dass die Luft hier drauf drückt und dann da unten kommt so viel Druck drauf, dass das Wasser durch den Strohhalm in dieses Glas umgeleitet wird. Also der Strohhalm, da ist sozusagen die Röhre. In diesem Fall und die beiden Gläser, die tauschen sich dann aus. Ja. Und jetzt fülle ich dieses Glas noch mal auf. Und jetzt läuft das Wasser wieder. So, jetzt ist das Video fertig.